Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Big Reacts, Port bei Oben. Heute bin ich mit dem schönen Fatih, äh, auch Copé genannt, eine absolute CS-Legende. Und mit der werde ich heute hm. auf ein paar ja, Szenen von uns reacten: von ähm, dem RMR gegen FaZe. Ja, cooles Spiel, und wir schauen mal rein. So Pistol, ne? War ich ja nämlich, Alter. Ich bin reingefahren, um ihm zu helfen, aber leider nichts gebracht. Alle sterben auf der R, ne? Fette Schatz. Das war Karim zweites internationales, also zweites Turnier überhaupt, glaube ich, ne Land. Ja, ich weiß noch, ich hab, wir haben die Pistole gesehen und wir waren alle dann so, ey. Aber hier ist ganz kurz so den Engel verkackt, aber dann ja. ist auch ein schwieriges Gesicht. ja AP. Okay. Ja, wir haben eine Pistole gespielt, in der wir Lower pushen mit einem Spieler. Ich habe Double Flash für B am Start der muss einfach nur im Spot spielen und überleben mit den Flashes quasi. Um, er callt, dass die Gegner B kommen. Ich klatsche zwei Flashes rüber, zack, zack. Um, mit der er sehr lang fighten kann. Weil er tötet einen und dann genau, kommt sozusagen Reinforcements. Genau, dann Hilfe. kommen die Mates und fahren auch alle rein. In dem, in dem Beispiel äh, sind alle Mates gestorben, außer der Spotspieler, der seit 20 Sekunden mit allen Fetches überlebt. Und die haben zwei Scouts, eine M4. Trotzdem schwierige Retakes eigentlich. Stark von dir, aber Tizi. Wenn so einen fahren. ignoriert, wird er als erster. Guck. Bin ich? bin ich? Du bist der Erste, der da der reingeht. Erste? Achso, ich sage, ich charge einfach nur Default. Ja, weil, nur deswegen ja. kann er dann halt Double Kill machen. Ja. ja, das ist oft wichtig als Erster, der bei so einem Retake reingeht, nicht dass links man nicht überall guckt, sondern man sagt, ey, ich rush jetzt diese Posi. Vor allem, ich habe eine MP9, ich fahre einfach jetzt, ich rush jetzt den Planter oder so. Und dann machst du das halt einfach. Als der, Erster bist du auch genau. meistens sowieso tot. Ja genau, kann du bist tot, aus. du musst einfach hoffen, dass du die richtige Entscheidung triffst mit deinem Tunnel Vision. Waypoint zu Waypoint, ja. ja. ja. Zack, reingefahren. Gute Flash Timings auch, also ja, so eine schlechte Flash mit einem guten Flash. Ach, das ist die ganze Zeit hier. Uh. Oh, stark. Nein, Boah, du hast ihn gefahrerout, Alter. Ich wollte nicht fahrerout, ich wollte. Ganz was gefahrerout, Alter. <lacht> Zappst du? Ja. Die Runde wird noch voll knapp, oder? Nee, oder? Der gibt jetzt Gesicht. Oh, shit, der kassiert Gesicht. Ich glaube, warum da ist. Und Risch ist mit AWP nirgendwo, aber <lacht> da fühlt sich da wohl. Da fühlt er sich sehr wohl. Wenn er irgendwo close mit AWP ist und eigentlich tot ist, das sind seine besten Szenen auf jeden Fall. Oh, das ist der B-Pop. Das ist der B-Pop. unser B ist sehr gut geworden. War das früher ein Problem so, würdest du sagen? Immer, es war immer ein Problem. Ja, die haben die... Ich habe früher B gespielt, da war alles easy. Aber die kamen dann nie B, da war mehr so Langmeter, weißt du? Und ähm, dann bin ich zu lang gegangen, hab das ein bisschen destroyed und dann war wieder, ist wieder b meter jetzt ist ja nur B-Explode, B-Explode. Ja, ich glaube, die, so ja. die Meter geht immer an mir ein bisschen vorbei, so weißt ich versuche mich mal so ein bisschen wissen, zu Dann bin ich wieder unten im werde wieder geflamed, aber die kommen auch nicht zu mir, so. Finde ich richtig geil, die Pose im Klatsch. Oder? Ja. Du machst immer mindestens einen. Die, die Szene hatten wir gar nicht mehr gesehen. Weil, schon nee, weil wir schon runtergegangen sind zu Ach euch. Ach so. so, confident, dass der einfach weggeht bei 15? Wir throwen jetzt normalerweise noch drei weg. Ja, ich weiß, wir wollten auch erst nicht gehen und dann stark gespielt. Vorbeilaufen lassen, dann von der Seite gepieken. Ja, Mann. Oh mein Gott, da habe ich so rum. gut geredet für Josef. Josef, keine Josef. Keine Ahnung, die Leute wollten saven. Leute wollten safen und dann sage ich, Josef ist aus, ganz vorne Leute. Oh, Bleibt mal cool so. Ja. Ich dachte so, jetzt musst du den, der hat ihn so jetzt gescoutet und tötet den jetzt auch noch. Also 4 gegen 3, retake Zwei mit, mit Lower P, Ein übertrieben spielt, ich denke. Boah, Normalerweise gewinnt das Robs ne? Ja. Aber nicht gegen Josef, Josef ist einfach besser, da flasht sich Robs auch einfach selbst. Boah, schafft das? es? Nee, wir können doch nicht wieder so eine Runde Ey, zeig mal, wer war denn dieses Kid? Das war Johannes, ne? Ah, execute? Wo bin ich? Ja. Ich bin da oben. Kill ich einen. Natürlich, Mann, du handelst es wie ein King. Ich erinnere so mich. Jetzt kämpfe ich die ganze Zeit aus. Ist anscheinend einfach keiner. Und dann sei der, der Double-Peak. Das war rechts Double-Peak und sagt ja aus, dann wird einfach. Nein, die sind leider A drauf. Pardon. A drauf, aber ich lebe auch noch. 10-4 wow. Stats. Kevin hat sehr gut gespielt. So, Robs Slow Low Aiming leider oh, auch noch. Nicht, du bist noch nicht tot? Ich war noch nicht tot. Die b szene gespielt anscheinend. In dem Game ja, habe ich sehr viel B-Tech am Anfang gespielt. Ja, gemacht, ich ja. erinnere mich. Dieses Dilemma wieder. War gut. One und two? Die haben mir nur Clubs gewonnen gegen die, Gier, ne? Karim hat 20 Mal auf diesem Turnier durchgeführt. Ja, ja. Der, Aber der kann das echt, der. Ähm, der, der stellt sich das schätzen. Der stellt es gut vor, wie ja. er sozusagen das. Oh, die Runde. Das war einfach ähm, nur so eine full eco oder so. Ja, die unmögliche Runde. Niemand weiß wie. Ja, niemand weiß wie. Ich, ich weiß noch, wir hatten alle keinen Bock auf eine dritte Map und es ist 14-14. Wir haben alle Deagles in die Runde gekauft. Müssen auf Overtime spielen und das passiert. Hier habe ich mit Kerrigan geredet. Ähm, Inside, Insights. nice. Inside, Insights, Insights, ja. Kerrigan hat gesagt, dass einer von denen kriegt jetzt einen Headshot. Warte. Ja, ja, Rain. Das, ja, genau, warte. Ähm, jetzt. Warte. Jetzt diesen Headshot und er dachte, dass er am Truck ist oder so. Ja, genau, er dachte, dass er am Truck ist und deswegen hat Twist irgendwie nicht aufgehört zu diffusen, weil er dachte, er kann es durchziehen. Irgendwie sowas hat er mir erzählt. Ach die so waren Mann. auf jeden Fall komplett verwirrt von diesem glock weil die dachten, die dachten nicht, dass da jemand ist oder so. Geil von Josef, Alter. Ja, Mann. Nein, ich spring hoch. Ein gutes Ding auch. Aber mir. hast auch gutes Gesicht, da guck mal, Alter. Ja. Da muss man auch immer so schnell drauf sein, aber wir haben Johannes, Alter. Macht der One-on-Three oder tun das? er ist so, so, so direkter ich Read. Und jetzt meint Rische, wir sollten Con gehen. Der hat gutes Timing, aber er ja, mit dem Refrain. Und jetzt dreht er sich so tausendmal, Alter, weil er nicht genau weiß, wo ja, er aber herkommt. Sens 1,28. Geil, geil, Alter. Das war richtig geiles Gefühl, Niklas auch am Start. Das ist sogar so ein bisschen am Smilen, Alter. Also ich glaube, so ein Quäntchen Glück gegen, ich sag mal in Anführungszeichen ein besseres Team, braucht man in so einem großen ja. Game oder so also nicht unbedingt Luck, aber immer so ein bisschen Quäntchen Glück. Bisschen so, haben wir auch oft das Pech in vielen knappen Spielen, ja. äh, gegen Vitality, jetzt hat man auch gesehen, immer so, ein bisschen, immer so ein bisschen diese Runden mehr Pech gehabt, aber das ist halt so manchmal im CS, das ist so ein Quäntchen Glück manchmal alles entscheidet und diesmal war es auf unserer Seite auf jeden ja. Fall. Ja, wir waren auf jeden Fall individuell auf absolut deren Level, keiner hat wirklich krasse Duelle oder so verloren, es war eigentlich Headshot, Headshot, Exchange die ganze Zeit. Ja klar, auf jeden Fall, jeder ähm, hat seine Jeder hat das sehr, sehr gut gespielt und am Ende sind wir halt durch ein bisschen Glück, wie du gesagt hast, weitergekommen. Und ja, war easy. Auf Leute, euch hat das Video gefallen. Das war Big Omen Reacts. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht und Tizi hat uns sehr gut durchgeführt. Ich denke, ihr solltet beim nächsten Mal nochmal einschalten. Bis dann. Ciao. Große Lieder werden nicht geboren, sie werden gemacht. Durch stundenlanges Hardcore Gaming. Ich game nicht für mich, ich game für sie. Transcend Humanity with Omen.